Heute Video der brand neue Nike Mercurial Superfly 8. If you switching up, I might have to switch a low face up. Right hand to the gavel, the way I'm getting caked up. Living in the sand pretty boy what you made of I can flip your hier ist er also, der brandneue Nike Mikul Superfly 8, der neue Fußballschuh für unter anderem Kylian Mbappé, Jadon Sancho, CR7 und Co. Ein sehr, sehr auffälliges Colorway aus dem neuen Nike Motivation Pack. Wir klären heute, was steckt hinter dieser Optik, wie performt der Fußballschuh im Test, und außerdem beantworten wir eure Fragen zu diesem Nike Superfly, vielleicht ist der eine oder andere dabei. Und so wollen wir natürlich die Fragen zu diesem Fußballschuh klären, ob das der richtige Schuh für euch ist. Das gibt es jetzt im Video. Hier sind sie also, die brandneuen Nike Superfly aus dem Nike Motivation Pack. Damit sollte auch klar sein, was genau dieses Pack hier darstellen soll, beziehungsweise für welches Motto es steht. Motivation heißt das Ganze, deshalb auch diese grellen Farben an diesem Fußballschuh, die sollen einfach nochmal die Freude darstellen. Jetzt geht's wieder los, die neue Saison steht bevor und wir sind jetzt endlich wieder auf dem Platz. Deshalb wird man dieses auffällige Colorway auch definitiv bei den zahlreichen Nike-Athleten am Fuß sehen. Beispielsweise Kylian Mbappé trägt ihn jetzt schon im Training. Das heißt, zur neuen Saison wird dieser Fußballschuh definitiv auffallen. Wie ihr sehen könnt, Leute, ich habe mir jetzt mein Handy geschnappt, denn ihr habt uns Fragen zum neuen Nike Superfly auf Instagram gestellt. Das heißt, ich suche mir jetzt ein paar passende Fragen raus, um euch natürlich bestmöglich zu zeigen, was der Superfly drauf hat, was es zu beachten gilt und ob er auch zu euch passt. Deshalb ab ins kleine Q&A. Starten wir rein mit Frage Nummer 1 und zwar von XM nah Nahil. Wie viel kostet er? Der Nike Superfly kostet 269 Euro, der Nike Vapor hingegen 249 Euro, wie immer unten verlinkt, falls ihr euch dieses neue Colorway sichern wollt. Weiter geht es natürlich zu einer sehr entscheidenden Frage und zwar, gibt es Druckstellen oder ähnliches im Fersenbereich? Da würde ich sagen, wir schauen uns den Fußballschuh einfach mal on-feed an, um auch so ein bisschen die Problemzonen des Nike Superflys herauszustellen. Schauen wir uns also mal die Problemstellen bzw. Passform an. Man sieht natürlich, man hat hier wirklich einen sehr engen Fit, dennoch für bis leicht breite Füße geeignet. Man hat hier auch nochmal so einen Umschluss, das heißt, man muss sich im Plan sein, dass der Schuh sehr eng anliegt, also nicht ultra viel Platz zu bieten. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich fühle mich immer sehr wohl im Schuh mit meinen mittleren Füßen, habe hier keine großen Probleme, was Druckstellen hier angeht. Die Probleme sind aber hier im Sockenbereich, ihr seht es auch, glaube ich, ganz gut, der Socken knickt hier immer so ein bisschen. Das war vorher beim Superfly nicht so der Fall, weil die Socke hier wieder ein bisschen weicher gemacht worden ist. Und dadurch kommt es hier so ein bisschen zu Druckstellen oder Blasen. Da hatte ich jetzt bei diesem Modell hier mal wieder Probleme, dass ich leichte Blasen bekommen habe. Normalerweise geht es beim Superfly, aber darauf sollte man auf jeden Fall achten. Ansonsten, was das Thema Trugschuhn angeht, habe ich gar keine Probleme und bin sehr happy mit dem neuen Superfly. Weiter geht es mit einer Frage und zwar von Marco.21-NBG. Für welche Position ist der Nike Superfly geeignet? Hier gibt es natürlich keine allgemeine Antwort. Der Schuh passt natürlich zu jedem, solange er sich wohlfühlt. Nichtsdestotrotz kann man sagen, dass es hier ein Speedboot ist. Sprich für alle Spieler, die vorrangig auf das Thema Geschwindigkeit setzen wollen, vor allem in der Offensive. Trigel, Tribbelstarke Spieler finden natürlich hier eine optimale Waffe. Das heißt, solange ihr einfach Bock habt, maximale Geschwindigkeit zu haben, eine enge Ballführung und auch einen leichten Fußballschuh, dann findet ihr beim Superfly auf jeden Fall den richtigen. Das war es auch schon wieder zum Nike Mercurial Superfly 8 für Kylian Mbappé, Jadon Sancho, CR7 und Co. Bin sehr gespannt, was eure Meinung zu diesem sehr, sehr auffälligen Colorway aus dem Motivation Pack ist. Falls ihr euch diesen Fußballschuh zulegt, Link dazu unten in der Beschreibung. Da kommt ihr zum Sport2000 Online Shop und dort gibt es diesen kranken Fußballschuh zu kaufen. Außerdem bin ich, wie gesagt, gespannt auf euer Feedback. Gerne Kommentare da lassen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben da lassen. Falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Das Ganze ist kostenlos und so unterstützt ihr unsere Arbeit natürlich enorm. Bis dahin, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Haut rein und...